Hi und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum dritten Teil unserer Tutorial-Serie nahtlose Arbeitsabläufe zwischen Unity, 3ds Max und Photoshop. Mein Name ist Nico Küchler und im heutigen dritten Teil wollen wir uns mit dem Setup von Photoshop beschäftigen. Wie ihr hier sehr gut sehen könnt, äh, erstelle ich auch Tutorial-Backgründe oder andere Sachen mit Photoshop und Photoshop ist eigentlich für einen Game Designer eins der wichtigsten Tools. Ähm, viele der Techniken, die wir hier lernen werden in den folgenden Tutorien, sind auch anwendbar in anderen Programmen. Und was ich nochmal herausstellen wollte, ist, dass viele der Arbeitsabläufe nicht nur für die Programme geeignet sind, die wir hier ähm, verwenden. Ja, man kann äh, dieselben Techniken auch übertragen auf 3D-Applikationen wie Blender, auf äh, Malanwendungen wie Paint, Inkscape oder ähnliches. Ähm, ich wähle halt diese drei Programme, weil ich damit am besten vertraut bin und am meisten arbeite. Ähm, bevor wir uns also damit befassen, wie wir Texturen wie zum Beispiel diese hier, die ich schon mal vorbereitet habe zwischen den Tutorien für unser Create, anlegen kann, möchte ich euch zeigen, welche Einstellungen ihr vorher in Photoshop machen solltet. Alle erforderlichen Einstellungen findet ihr in Photoshop hier oben unter Edit, Preferences ganz unten und äh, dann klickt ihr einfach irgendeine dieser äh, Dinge an und dieselben Sachen, die ihr im Submenü gesehen habt, findet ihr hier im Einstellungen Preferences äh, auf der linken Seite nochmal wieder. Ähm, das erste was wichtig ist, ist, dass ihr als File Extensions hier unter File Handling Lowercase einstellt, weil für Spieleentwicklung ähm, alle Dateien und Namen und Endungen möglichst klein geschrieben werden sollten. Da dies am besten verwendbar ist für ja, jedwede Form von Softwareentwicklung. Das nächste ist, unter Performance findet ihr Einstellmöglichkeiten zum Thema Memory Usage, also eure Arbeitsspeicherauslastung. Wobei ich hier sagen sollte und auch muss und werde, <lacht> dass äh, ihr hier niemals 100% vergeben solltet. Photoshop ist ziemlich äh, strikt, was die Benutzung von Arbeitsspeicher angeht und wenn ihr hier 100% Verwendung des Arbeitsspeichers einstellt, dann äh, wird Photoshop auch 100% eures Arbeitsspeichers verwenden und nichts mehr überlassen für Anwendungen wie euer Betriebssystem. Also ähm, achtet darauf, dass ihr hier Einstellungen zwischen 60 und 80% einhaltet und wenn möglich in dieser idealen ähm, Lage seid. Also das, was euch Photoshop als Ideal Range vorschlägt. Auf der rechten Seite könnt ihr eure Grafikkarte aktivieren und das solltet ihr auch tun, wenn ihr eine gute Grafikkarte habt, die unterstützt das Bearbeiten von Grafiken in Photoshop, besonders wenn ihr 3D-Objekte nach Photoshop importiert. In der nächsten Registerkarte könnt ihr auswählen, welche eurer Festplatten Photoshop verwendet, um Auslagerungsdateien zu erstellen. Gleichzeitig könnt ihr hier sehen, welche Festplatte benutzt wird, um die Hauptlast eurer ähm, Dateierstellungen zu tragen? Und wie Photoshop hier selber anmerkt, könnt ihr eure Scratch Disk ändern, indem ihr Ctrl und Alt drückt, während ihr Photoshop startet. Dies ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel nicht C als eure Arbeitsfestplatte haben wollt, sondern eine andere oder größere oder leere SSD die ihr nur für Photoshop reserviert habt. Bei mir ist halt C meine SSD-Festplatte und ich nutze D, weil meine SSD relativ klein ist, dass Photoshop notfalls, wenn zusätzlicher Arbeitsspeicher benutzt werden muss, auf eine andere Platte ausweichen kann. Unter dem Reiter Cursor könnt ihr einstellen, wie eure Spitze für eure Pinsel und Brushes aussieht. Standard ist halt einfach der Pinsel, Precise wäre ein ähm, ziemlich gutes, ähm, na, wie nennt es sich, <lacht> Kreuz. Und äh, Normal Brush Tip zeigt euch halt immer eine Form eurer Brush, die ihr aktuell verwendet, an. Das ist auch eigentlich meine bevorzugte Einstellung. Other Cursors wie zum Beispiel das Pipettenwerkzeug äh, könnt ihr entweder als Pipettenwerkzeug auch anzeigen lassen oder auch hier gibt es eine Precise-Einstellung, die euch ein Fadenkreuz vorgibt. So heißt es Fadenkreuz. Genau. Die nächsten wichtigen Einstellungen findet ihr unter Units und Rulers. Hier könnt ihr einstellen, ob ihr in Pixeln, Inches, Zentimetern, Millimetern, Points oder Pikers oder Percent arbeiten wollt. Ihr könnt zum Beispiel äh, die Einstellungen hier ändern, die die Photoshop euch vorschlägt, wenn ihr ein neues Dokument anlegt. Und ihr könnt Column Sizes festlegen. Unter Guides, Grid und Slices könnt ihr, wie ihr hier im Hintergrund seht, eine schöne Einteilung treffen für eure Texturen. In diesem Fall ist die Textur 1024x1024 und somit quadratisch und eine Power of Two. Zu diesem Thema komme ich im, in einem der nächsten Tutorials, was ich gerne den technischen Teilanteil oder wo ich den technischen Anteil besprechen möchte. Und ähm, genau hier könnt ihr zum Beispiel einstellen, dass diese 1024 x 1024 Pixel eingeteilt werden in ein Grid von 256 Pixeln, was auch eine Power-of-Tool ist, mit zwei Unterteilungen die dann am Ende dafür sorgen, dass jedes dieser Kästchen, was ihr hier seht, 64x64 64 Pixel groß ist und ähm, euch beim Zeichnen eurer Texturen oder Anlegen eurer Texturen unterstützen kann. Die anderen äh, Reiter hier, wie Plugins oder Type oder 3D, ähm, sind erstmal nicht so wichtig für den Anfang und die möchte ich auch in einem späteren Teil dann wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, weiter erläutern. Ansonsten ähm, empfehle ich euch oder schreibe ich euch noch eine Liste mit Empfehlungen an Webseiten auf, die ihr euch vielleicht ne zwischen den Tutorien anschauen könnt oder parallel zu den Tutorien oder wenn es euch interessiert halt, weil es gibt viele, viele Themen, die bei der Bearbeitung von Texturen und Texturatlanten und Ähnlichem sehr, sehr, sehr wichtig sind. Gut. Damit habt ihr auch schon äh, die Grundlage für die Einstellungen in Photoshop getroffen und ähm, ja, das schließt das Setup von Photoshop eigentlich soweit ab. Im nächsten Tutorium möchte ich euch dann zeigen, wie ihr eine Textur, wie zum Beispiel diese hier, in Photoshop erstellen und einbinden könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Nico. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen habt, könnt ihr mir jederzeit auf Facebook, Twitter oder hier Comments, Posts oder Ähnliches hinterlassen. Tschüss!